Oh! Ich sagen, ein äh, kleines Making-off von Hot Wheels Destroyer, das making of in deutsch, äh, weil ich jetzt einfach nicht in der Lage bin, so oft eine Sache zu wiederholen, damit es auf Englisch passt, ja, und zwar sind wir jetzt hier beim guten Domme in der Werkstatt und da gucken wir jetzt mit was mal, mit welchen Tools wir jetzt die äh, Hot Wheels Cars destroyen und erste wäre eine Flex zum Runterschleifen und dazu werden wir jetzt schrauben, in so ein Hotwheel-Auto reinschrauben da, ne? Wir werden es versuchen. Von Arbeitssicherheit haben wir nichts gehört. Wie geht das? Von was haben wir nichts gehört? Was? Von was haben wir nichts gehört? Von Arbeitssicherheit. Was ist das? Was ist das, genau? Es ist das Loch ein bisschen groß? Weißt du, wir haben große Schrauben. Schauen wir mal. Ein bisschen groß, aber könnte auch gehen, oder? Was meint ihr? Hm? Klappt's oder klappt's nicht? Ja, klappt oder klappt es nicht? Hier, schreibt mal Kommentare. Kommentar hier. Die geht gut. Geht gut? Ja, die ist gut. Haben wir jetzt zwei Schrauben drin? Wir haben jetzt zwei Schrauben drin. Okay zum Fixieren, damit das Ding uns nicht um die Ohren fliegt. Ist klar, ne? So ein Ding ist es. Und das Fahrzeug spannen wir jetzt hier in den... So kommt es hier rein, richtig geil. Schrauben wir rein das Ding. Wow, man! Perfekt, Alter! Die Kamera ist auf jeden Fall extrem schwer mit dem Gimbal einhändig zu halten, massiv, aber hier wie gesagt, Sitze, Hot Wheels jetzt, das müssen wir nur noch ein bisschen umstellen, dass wir ein bisschen mehr Platz haben und Licht und dann geht's los. Also das fertige Video gibt es dann im Videoformat Hot Wheels Destroyer, das wird auf Englisch sein, aber wie gesagt, ich dachte jetzt hier, das... Background-Geschichte und so weiter, für dich so auf Deutsch, Bruder, was ist los mit dir? Ja? Also, das räumen wir hier noch ein bisschen um und dann melde ich mich wieder. Alright, das erste Setup ist fertig. Ja, gucken wir uns das mal kurz an, was wir da gebastelt haben. Und zwar sehen wir jetzt hier einmal die Main-Kamera und die geht direkt hier auf das Hot Wheels-Fahrzeug. Ja? Dann haben wir hier drüber ein schönes blaues Licht machen wir das auch mal an dann sieht man das sieht so aus und dann haben wir hier noch ein licht machen wir das nochmal wieder an und dann leuchtet es so drauf ja und hier haben wir das jetzt schön auf den glenbock drauf geschaut mit den schrauben drin das hebt fest und dann denke ich können wir jetzt auch damit loslegen was ist noch wichtig arbeitssicherheit nicht vergessen und, und nicht zu Hause nachmachen. <lacht> ja. So, also das erste Auto haben wir jetzt runtergeflext. Das war ähm, Zotek, Ziotek oder wie auch immer der heißt. Oh mein Gott, die Linse ist auch ganz schön staubig geworden jetzt hier durch die Aufnahme. Und jetzt haben wir hier das zweite Auto stehen und zwar das ist eine Viper. Eine nice Viper und äh, ja, der Domme ist absolut bereit mit seiner Flex durchzustarten. -Maske. Uhuh. das andere fahrzeug ist auch weggeflext und jetzt kommen wir mal zum ganz anderen thematik hier ja und zwar äh, doppel was haben wir hier Zeig mal kurz einen schönen vorschlaghammer wunderschönen vorschlaghammer mhm. und was machen wir damit mit dem vorschlaghammer wir schlagen dezent auf das auto drauf auf dieses fahrzeug wird dezent draufgeschlagen. geschlagen yeah. Und wenn das ein schöner Slow-Mo, ich muss mich mal umdrehen, dass man mich hier sieht, wegen Licht ist dann ein bisschen schlecht. Und das in schöner Slow-Mo, 120 Frames pro Sekunde, sieht man dann bei Hotwinkle's Destroyer, liebe Leute, also da guckt er rein, ne? wird sehr gut. Du meinst du, es geht gut? Ob es gut geht? Werden wir sehen, ich will da ganz ehrlich gesagt gar nichts dazu sagen. Das ist ne? so ein What the Fuck moment <lacht> Oh no, oh no. Das Gute ist, das Gute ist, die Kameras laufen, egal was passiert. Das Videomaterial muss stimmen. <lacht> Auch zur Sicherheit werde ich die Kamera noch ein bisschen, bisschen werde ich die Kamera noch ein bisschen wegstellen. Das, äh, ne? das hier? Ja. Alles klar. Nie, ne? Man weiß ja nie. So sieht's aus. Dann let's go! Alright, was soll ich sagen? Wir haben jetzt geflext, wir haben gehämmert und am Schluss haben wir jetzt sogar noch eingequetscht. In den... Oh, du bist so schwer, Jesus, dich mitzunehmen, das haben wir hier, in den, ähm, äh, den Glembock da, wie heißt das? Schraubstock. Schraubstock reingedonnert hier, das Ding hier, ne? So ein Ding ist es hier. Guck mal, wie das hier dran klebt. Und wenn du sehen willst, wie das hier schön zusammengematscht wird, dann Hot Wheels Destroyer angucken. Äh, gibt's noch was von deiner Seite zu sagen? Ich muss mal kurz es hat sehr sehr Spaß gemacht. Zerstören macht echt Spaß, ohne Witz. Gibt kurz mal. Gibt's von deiner Seite her, was zu sagen? <lacht> <lacht> es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, die Hot Wheels zu zerstören und schaut weiter rein bei Dio. Die Au, Hot Wheels Destroyer. So, okay, alles klar, liebe Leute. Das war's dann hier von der Werkstatt. Wir sind soweit fertig. Wir räumen jetzt auf. Und äh, vielen Dank fürs Reinschauen hier bei dem Making of Hot Wheels Destroyer hier bei Dome in der Werkstatt. Adieu, dein Dio, yeah, yeah. Und du weißt Bescheid, nichts anbrennen lassen. Nicht zerbrechen unter dem Gewicht der Kamera. Puh.